Heute bauen wir uns den Kollegen hier, was das soll und was ein Kellerwerkstatt-Quickie ist. All das nach dem Intro. Hallo und willkommen in der Kellerwerkstatt. Wo seid ihr eigentlich die ganze Zeit gewesen? Oh, ich habe die ganze Zeit keine Videos gemacht. Na gut, stimmt. Ähm, es ist jetzt ein kurzes, kleines Video, ähm, es ist nichts weltbewegendes, nichts was ich mir selber ausgedacht hätte. Das habe ich bestimmt schon irgendwo gesehen. Das Problem haben schon viele andere behandelt. Und zwar geht es hier um den Schleifer. Das Problem dabei ist, wenn man hier das Blatt wechselt, dass man das teilweise nicht so vernünftig drauf bekommt, dass das mit den Löchern passt. Und da basteln wir heute was. Good, keep talking sweet, keep sugar raw, baby. I got you good. So war's das jetzt schon. Ja, viel komplizierter muss es nicht sein. Es gibt ähm, bei Bosch, glaube ich, äh, so ein Tool aus Plastik, wo man das selber hat, kleiner für die Hand auch. Zwei Pins nur, man kann sich das in 3D drucken, aber man kann sich auch einfach nur ein Brett nehmen, zwei Dübel reinsetzen und damit hat man das erledigt. Ich wollte einfach nur zeigen, wie ich das Problem gelöst habe, weil mich das einfach genervt hat, die Dinger aufzusetzen. Ja, wie gesagt, Videos nicht sehr lang, ist keine handwerkliche Kunst wirklich, aber zumindest habt ihr von mir mal was gesehen. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat... Könnt ihr ja gerne abonnieren, äh, Daumen da lassen und so weiter und so fort und ansonsten sehen wir uns bei den nächsten Projekten. Ihr seid ja immer noch da. Ähm, ja, wie gesagt, sehr kurzes Video. Äh, Im Grunde genommen wollte ich das eigentlich nur für mich machen, aber ich dachte, schmeißt einfach mal die Kamera an, lasst die mitläufen. mitlaufen. Mitlaufen vielmehr. Ähm, dann hat es auch mal wieder ein Video gegeben. Ich wollte einfach mal sehen, wie ein kurzes Video so ankommt. Außerdem braucht sich der Martin dann nicht wieder beschweren, dass es keine Videos gibt. Ähm, Scherz beiseite, die Projekte, die ich am Laufen habe, die brauchen noch ein bisschen Zeit. Deswegen wollte ich jetzt hier nur kurz zwischendrin was machen. Ich bin gerade dabei, hier wieder ein bisschen klar Schiff zu machen. Das sieht ja aus wie Kraut und Rühm. sieht es sowieso immer. Aber heute äh, jetzt besonders, deswegen ich räume ich hier gerade die Werkstatt auf. Und ähm, das war jetzt eine Kleinigkeit, die ich eben machen wollte. Kurz das, äh, die Kamera angeschmissen und schnelles Video zusammengeklöppelt. Vielleicht gefällt es euch ja, wie gesagt, äh, Daumen, Abonnieren. Ihr. Bis dann, ciao.